damit begrüße ich euch hier zu einer weiteren Folge zu Sim Airport. Ja, wir sind hier letztes Mal stehen geblieben, dass wir hier oben unser Ticketing Area bauen möchten. Das ist die Linksbau für Bauoptionen. Äh, Linksklick. Okay. Dringend. Okay, kann ich da irgendwas drüber bauen? Wie zum Beispiel eine Wand. Ich kann von hier hier... Okay. Kann ich da einen Fußboden bauen? Nee. Okay, was ist denn da? Außer also nichts. Hey? Ist das? Hallo. Ich musste das Safecam einfach mal kurz neu laden. Äh, denn hier unser guter Mann, der hat sich... Ja, ich habe nämlich hier irgendeinen Auftrag dagelassen. Der hat sich nur ein bisschen reingepackt. Gut. Aber dann stellen wir mal wieder 150 Leute ein. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen Scheiße gelaufen. Dann... Jetzt kann ich hier wieder den ganzen Bürgersteig hier einreisen. Ach ja, was macht man denn nicht alles? Ja, eine Rolltreppe kommt hier hin, hier hin. Und eine normale Treppe nach oben. Und hier, hier und hier hin. Das kann ich nicht löschen, weil ich es einreißen muss. Dann bauen wir hier über den Würbelsteig hin. Ja, so. Und hier machen wir Switch Directions. So, also jetzt können wir hier oben mit dem Ticketing anfangen. Meine Güte. Double Ticket Desk. Double-Ticket-Desk, Double-Ticket-Desk-Screen. Double ah, uh, okay, was ist denn das? For two stuff and two packs. Okay, da gibt es gar keine Beschreibung. easy Chat, reiner <lacht> Reiner, rein, Nö, dann nehmen wir mal stinknormale weiße Double-Desk. Ja. Und zwar. So, von der Wand angefangen. 1, 2, 3, 4, 5. Platz. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nein, ich muss eigentlich zählen. 1, 2, 3, 4. Jetzt ist 5 Platz. 6 Platz. 6 Platz. 7 Platz, acht Platz ja. und da stellen wir jetzt mal ein paar auf ja, und dann nehmen wir eins zwei drei, 4 wie funktioniert denn das jetzt genau hm. äh, schlangenplan äh, okay aber wie funktioniert denn das mit dem mit dem band nochmal? versorgung ah ja hier gepäckband förderband zwei wege förderband yeah, yeah. Ja, okay, das ist ein Producer, das ist mir schon klar. Kabel? Ah, hier, Förderband abwärts. Hm, okay. Hier, Förderband abwärts. Ah, mh, alles klar, hab's verstanden. Das ist eigentlich bräuchte ich eine ungerade Anzahl aber zwischendrin. drin. ja, ist okay. So. Das demontieren wir wieder. Ja, korrekt. Perfekt. So, jetzt machen wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Platz. Ja. Würde da einer hier hinpassen? Oh ja, tatsächlich. Oh. Ja, oh, why not, wa? Eine schöne Tickethalle hier oben hin. Das machen wir da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bin ich ein bisschen doof gerade oder? Aus hierhin. Oh nein, dass ich jetzt auch wieder Tab drücken zum durchschalten. Oh, Na gut, ist ja jetzt auch erstmal egal. Ich wollte gerade sagen, warum, warum wird bei denen nicht mehr angezeigt? Hä? Was? Okay. Ähm. Förderbandlift abwärts. Äh. Ja, auf jeden Fall abwärts. Einmal hier. Einmal da. Einmal da. Einmal da. Prinzipiell erfordert ein Zwei-Wege-Förderband. Kann ich da irgendwie die Richtung? Wieso weißt du, kann ich jetzt hier nichts hin Hä? Hallo? Hä? Wo ist da die Logik dahinter? Hey, ich blick's nicht. Blicks nicht. Hä? Warum? Warum geht es nicht? Hä? Kann ich nur fünf anschließen an ein unterirdisches Ding oder wie? Oder, äh Hä? Du, du kriegst aber auch keinerlei Erklärung von diesem Spiel. Das ist ein bisschen arg. Das setzt natürlich echt ein bisschen durch, weil dann mache ich halt hier überall demontieren erstmal wieder. Oh meine, es ist, ist gerade ein bisschen ärgerlich tatsächlich. Ja, eigentlich kann alles nochmal weg dann, ja. Oh, löschen. Alles das bitte löschen. Alles. Versager. Das geht aber irgendwie. Bin ich so mal. Solche Segmente können nicht verbunden werden. Und da muss auch noch ein Abstand dazwischen sein. Ach so. Eine Verbindung. <lacht> Versorgung. Lotion, das, das, das, alles, Lotion. Das geht nicht. Das geht aber. Och, Leute, muss ich da echt jetzt ein Platz dazwischen lassen? Ja. zu bauen. Ich möchte das jetzt hier erstmal bitte mit einem probieren. So. Förderband abwärts. stelle ich euch hier halt lauter Ticket Kiosk hin. So. Ja, dann sieht es halt so aus, wa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist eigentlich immer recht viel Platz da dazwischen, ne? Wie kann das. Hä, wie kann denn das ineinander sein? Wie geht das denn? So hätte ich das gerne, bitte. 10 waren das dazwischen war. In 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Da haben wir sehr viel geschafft heute, das ist ja unglaublich. Haben oh wir noch no. hier jeweils abwärts, abwärts, abwärts, abwärts, da haben wir es schon. Oh man, die ganzen Sachen verkaufen wir hier. immer schön Kohle damit machen und wir stellen hier noch über unsere Ticketkirche auf Blockiert durch vorhandenen unterirdischen Endpunkt. So, das geht nur so. Okay. Okay. So, weil das muss man natürlich einplanen. Das ist natürlich der Platz, den wir brauchen. Sehr gut. Sehr gut. So, also, was machen wir hier hin? Oh, äh. da sind die ganzen Flügel gekennzeichnet. Gate konnte nicht reserviert werden. Das war es auf jeden Fall für die Folge. Ich lade gleich mal nochmal neu. Äh, ja. Bis zur nächsten Folge. Ciao.